Am letzten Tag unseres Aufenthaltes in New Braunfels drehen wir noch eine kleine letzte Runde in der Altstadt. Und wie fast überall in den Vereinigten Staaten wird auch hier in die Breite gebaut, nicht in die Höhe. Das ist das Schloss in Braunfels, Baden-Württemberg. Wenn Sie mal ohne Auto kommen, aber mit Pferd, dann können Sie das hier anbinden. Wohin soll jetzt die Reise gehen? Fredericksburg. Ja, wir waren jetzt schon eine gute Stunde unterwegs und ich verspürte ein leichtes Ziehen in der Magengegend. Außerdem war mein Gaumen recht trocken. Pauli, mir geht's gut. Ich hab gerade was gegessen. Jetzt bin ich satt. Der Bart ist noch ein bisschen mehr. Aber es ist schick. Wir sind kaum in Frederiksburg angekommen. Was trinken wir? Bier. Welches Bier? Deutsches Bier. Es ist jetzt ähm, 14.11 Uhr.